Stiftung als Pflegheim Binningen mache ich die Lehre als Assistent, Gesundheit und Soziales. Zu meinen Tätigkeiten gehören Bewohner zu Terminen begleiten. Wir haben im Haus auch Koffe, Physiotherapie und Zahnarzt. Und mit dem komme ich auch in Kontakt. Ich unterstütze meine Bewohner bei der alltäglichen Pflege und serviere die verschiedenen Mahlzeiten die Bewohner zu. Als AGES-Lernender bin ich bei der Medizinaltechnik auch tätig, wie zum Beispiel mit Blutdruck, Puls oder Temperaturen. Spaß macht es mir mit den Bewohnern, zum Beispiel spazieren oder zusammen Spiel spielen. Und je nachdem, wie das Wetter ist, können wir auch zusammen einen Ausflug machen. Musik Nach meiner Ausbildung als AGES habe die Möglichkeit, eine EFZ-Ausbildung als Fachmann Gesundheit anzuhängen, was ich auch gerne machen würde. Ich empfehle den Beruf an die Leute, die Freude haben mit Menschen zu arbeiten, hilfsbereit sind und gerne in einem Team tätig sind. Falls es auf dich zutrifft, bewirb dich doch bei uns.